Ja, hallo, mein Name ist Kersten Wirth, bin Managing Partner bei der 4 und verantworte bei uns im Wesentlichen das, die gesamten Vertriebsprozesse und das Management von Softwareanbietern und Partnern. Man darf meinen Vortrag absolut nicht verpassen, weil ich darüber sprechen werde, wie PIM-Systeme, moderne PIM-Systeme und PXM-Systeme mit KI und Machine Learning interagieren, um Produktbilder zu visualisieren, zu extrahieren und automatisierte Texte zu erstellen, was in der One-to-One-Kommunikation mit Kunden heute unerlässlich ist. Ist tatsächlich meine erste Print Day-Teilnahme. Freue mich aber total hier zu sein, weil es inzwischen eines der Branchentreffen ist, wo die wesentlichen relevanten PIM-Anbieter und auch Implementierungspartner sich treffen mit einer der führenden Printplattformen und man einfach eine große Anzahl von sehr relevanten Menschen hier an einem Ort innerhalb kürzester Zeit treffen kann. Und die Vorträge sind einfach auch großartig, insbesondere die von Horst Huber, der als Visionär in seinem Umfeld da absolut ein großartiger Typ ist.